Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal YouTuber Live. Und Leute, das ist doch mein Spiel für mich, weil wisst ihr was? Ich. Ich bin ein YouTuber. Und in diesem Spiel geht es darum, wie das Leben so eines YouTubers ist. Und wer kann das besser bewerten als ich? Ja, zumindest kann ich bewerten, wie es ist, wenn man gerade mit YouTube anfängt. Und ich denke, in diesem Spiel wird es, wie in allen Spielen, ziemlich schnell vorangehen. Oh, Louis ist hier. Also Louis auf seinem anderen Account und Honey ist hier. Alle sind da. Oh mein Gott, das ist unperfekt. Und natürlich ist das allererste, was ich mache, Erstmal hier unten rechts auf die Settings zu drücken, dann den Code eingeben, 10K Likes... Ja, und ich habe drei Minuten Shoutout bekommen. Oh, so ähm, ein Mist. Ich weiß noch gar nicht, wie man YouTube macht. Äh, ich gehe, glaube ich, mal in dieses Haus rein. Geht das? Ja, und da bin ich zu Hause. Okay, okay, okay. Ähm, meine Stats sehen auch halbwegs gut aus. Ich glaube, ich setze mich jetzt einfach mal an meinen PC und fange an zu deinen Kommentar. Bestes Video ever, Dankeschön. Äh, overrated, ja, löschen. Entfolgt, was? Löschen. Nur auf, Videos zu machen, du. Löschen. Brauche ich nicht. So, Jetzt Murderer 2. Also ich lösche eigentlich gar nicht solche Kommentare. Ich finde die eher ja lustig. Oh Gott, was muss ich machen? H, S, D, äh, K, J, ähm, L. Äh, ich drücke einfach alle Tasten. L, D, H. Kann ich die Sachen einfach klicken? Oh Mist. Ich bin komplett überfordert. <lacht> okay. Äh, ähm, Schnitt. Ah, nicht so gut geschnitten Und... ja ah, schon wieder daneben Aber das lerne ich noch Das ist mein erstes Video Oh, das war ein guter Schnitt Das wird ein Banger-Video äh, Aufnahme 73 Ah, oh, komm, das können wir hochladen und veröffentlichen Ja, yeah, Video lädt hoch Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen Ein bisschen chillen hier, Leute Boah, das geht richtig, äh, richtig krass los Wir fallen diese Minispiele Ich bin überrascht Das ist ja tatsächlich so ein bisschen wie YouTuber Also wie YouTuber's live. Und oh, ich mache meine ersten Abos. Ich mache mein erstes Money und das mit dem ersten Video. Das finde ich cool. Wobei, ich hatte das erste, was ich hatte, war Kommentare löschen, obwohl ich noch gar keine Videos hatte. Äh, dann fooden wir erstmal ein bisschen Wasser. Hm. Mm. Ah, ich fude noch ein bisschen mehr. Warte, ich fude einen Apfel. Hm. Mm. Guter Apfel. Dann machen wir noch ein Video. Erstmal wieder. Nicht lustig. Selber nicht lustig. Entfolgt selber. Puh. Make more videos. Natürlich mache ich das. So, wir spielen wieder The Murderer 2. Würdest du gerne ein Video von The Murderer 2 aufnehmen? Ja, klar! Murderer 2 macht mir richtig Spaß. Ka oh, ich kann die Sachen einfach anklicken. Oh, das geht so viel besser dann. Guckt euch das an. Wunderbar! Okay, jetzt aber Schnitt und Cut. Ah, der war nicht so gut. Ich lerne das noch und. Jammern. Es wird immer besser. Ah! Ja, stellt euch vor, ihr müsst nur drei Cuts setzen. Aufnahme 100%, Schneiden 88. Das wird hochgeladen. Part 2 ist einfach wieder ein Banger geworden. Ich. Wie viel Geld habe ich? 500 Cash Money. Dann gehe ich nochmal was essen, weil Essen kann man nie genug haben. Das ist wirklich sehr wichtig, Leute. Wenn ihr Videos macht, dass ihr immer darauf achtet, dass es euch mental gesundheitlich und so gut geht. Dass ihr geschlafen habt, gegessen habt und so. Und ich muss sagen, ich vernachlässige das manchmal ein bisschen. Aber schaut euch das an. 2907 Aufrufe. 370 Abonnenten gemacht. Mein Kanal ist ein Banger. Stellt euch vor, das geht zu schnell. Gratuliere. Jemand hat den 100k Play Button erhalten. Schön für ihn. Ich dachte, das geht jetzt an mich. Oh, schade. Na gut. Gehen wir einfach mal raus, gucken, was äh, die Welt so zu bieten hat. Weil mein Kanal läuft ja jetzt. Also, hier gibt es einen Phone Store. Gucken wir mal nach. Was können wir denn hier machen? Ey, Bruder. Yo, was geht, Conny? Yo, was geht, Handytyp? Mein Job ist es, Handy zu verkaufen. Cool. Was ist das? Willst du auch eins? Hör zu, Kleiner. Handys sind normalerweise nicht gratis. Aber ich gebe dir ein äh, Handy gratis, <lacht> wenn du 50.000 Subs erreichst. Okay. Das ist nicht das Beste, aber ich Ja, ich, ich würde es mir auch kaufen. Ja, vloggen. Jo, yo, yo, vloggen. Cool. Okay, wenn ich 50.000 50.000 Subs habe, kriege ich ein Handy. Und zwar so ein Nokia. <lacht> Alles klar. Von den 50.000 Subs bin ich noch ein bisschen entfernt. Was gibt es hier für Upgrades? Gucken wir einfach mal nach. Ui, ein normaler PC? 1.000 Dollar für diesen PC. Was haben wir hier? Monitore. Also ich würde ja gerne erstmal in ein Mikrofon investieren. Oh, die Mikrofone sind teuer. Aber hier, komm. Wir holen uns so ein Mikrofon hier. Das ist schon mal ein Anfang. Novo-Mikrofon. Yeah. Man darf, man darf bei seinem Equipment nicht sparen. YouTuber sein ist teuer, Leute. Gerade am Anfang muss man viel Geld ausgeben. Ich habe 4.000 Euro für meinen PC ausgegeben. Ich habe für mein Audio-Setup um die 600 Euro ausgegeben. Für meine software gebe ich monatlich auch eine Menge Geld aus. Jetzt gehen wir aber erstmal ein bisschen schlafen. Bisschen ausruhen, so, dann nochmal ein bisschen zocken hier, yeah, geil, und dann nochmal einen Schluck Milch trinken, Den, aber Leute, vergesst nicht, Milch ist Gift, so, und jetzt spielen wir nochmal The Murderer 2, hey Leute, ich bin's Conny und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute spielen wir mal The Murderer 2, the robot is attacking, was, der Roboter greift an, ich glaube, das ist noch nicht so mein Thema, ah, der Cut war zu früh, ja, das war besser. Das letzte Footage, ah, auch nicht so gut geschnitten. Aber ja, gut, hochladen, veröffentlichen. Es wird ein gutes Video. Ich hab's im Urin, Leute. Roboter greift an. Okay, ich sehe da draußen keine Roboter, die angreifen. Das ist schon mal gut. Was schön, dass man hier so aus den Fenstern rausgucken kann. Das ist voll gut gemacht, das Spiel. Ich bin begeistert. Und ich mache mal wieder hier Banger-Videos. Ich kann hier Upgrades, Baue, Auszeichnungen, Shop... Kann ich mir irgendwie schon meine vorhandenen Videos angucken? Wahrscheinlich nicht. Ui, aber ich habe schon 1000 Subs erreicht. Ich glaube, ich nehme gleich das nächste Video auf. Ich meine, das belohnt einen ja richtig. So, das nächste Video. Yo, willkommen zu meinem vierten Video zu The Murderer 2. Heute werden wir mal, keine Ahnung, Murderer sein. Das wäre doch mal was. Perfekt. Die Aufnahmen, die gehen auch super schnell. Das ist ein bisschen unrealistisch in dem, der Hinsicht, dass es so schnell geht. Aber es ist halt auch ein Videospiel. Und Videospiele sollten Spaß machen und nicht äh, anstrengende sein. So, schneiden muss ich wirklich noch lernen. Ich habe äh, sonst ja auch Probleme damit, meine Videos anständig zu schneiden. Da unten läuft einfach ein Louis rum. Und mein Video geht schon wieder ab. Und ich ach... Oh, uh, oh mein Gott. Wie viele Subs kriege ich denn? Das hört gar nicht mehr auf. Ich kann mir jetzt den Novo-PC... Kannst du nicht leisten. Okay, kann ich mir nicht leisten. Meinetwegen... Ich gehe erstmal wieder ein bisschen schlafen, ein bisschen chillen. Und bei meinem Kanal ist es ja so, dass ich nicht, weil ich mit meinem Kanal nicht genug Geld verdiene, habe ich einen ganz normalen Job. Und wegen meinem Job bin ich halt einige Stunden am Tag damit beschäftigt, durchgehend zu arbeiten. Und kann keine Videos produzieren. Dadurch geht mir ganz viel Zeit verloren, die ich gerne in meine Videos stecken würde. Aber das kann ich halt nicht in meine Videos stecken. Zum Glück gibt es dieses Spiel und da habe ich das Problem nicht, hör auf Videos zu machen. Du, nein, hör du auf Videos zu machen hör auf mit YouTube, ich werde niemals aufhören mit YouTube Und Unlustigster YouTuber ever Ey, warte mal, gut, lustigstes Video ever Und danach unlustigster YouTuber ever Warum? Blue Sander, was habe ich dir getan? Ne, komm, ich lösche auch den Kommentar Du hast einen guten Kommentar gelöscht Blue Sander hat entfolgt, selber schuld Puh. So was brauchen wir hier nicht So, dann nehmen wir wieder schnell das nächste Video auf das Aufnehmen geht echt gut, seitdem ich weiß, dass man einfach klicken kann. Das ist dann so ein bisschen wie hier... Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Osu. Oh, das war zu früh wieder. Ah, egal. Das war zu spät. Und den nächsten Cut wird perfekt. 99,1. Das war, glaube ich, mein bester Schnitt ever. So, dann laden wir das Video hoch. Gehen uns noch einmal ins chillen. Und mit den Hate-Kommentaren ist das gar nicht so sehr Wie es hier dargestellt wird Ich mache halt Roblox-Videos Und ich kriege ganz wenig Hate-Kommentare Die meisten Hate-Kommentare finde ich eher lustig Die, die lasse ich gerne da gebe denen manchmal ein Herz Wir YouTuber schicken uns untereinander mal Screenshots Von den lustigen Kommentaren, die wir kriegen Also ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr einen Kommentar bei mir schreibt ich sehe den eigentlich immer. Es sei denn, ihr antwortet auf einen Kommentar, den ich schon mal beantwortet habe oder so. Dann sehe ich das nicht, weil ich schaue mal in die Liste von unbeantworteten Kommentaren rein. Und da sehe ich zumindest alles. Alles weitere sehe ich nicht wirklich, aber wir nehmen jetzt das nächste Video auf hier. Oh, Murderer 2 trendet? Dann müssen wir Murderer 2 aufnehmen. Daraus müssen wir was machen. Weil ich war schon immer der größte Murderer 2 YouTuber. Und jetzt ist meine Time to Shine. Jetzt, wo das Spiel endlich trendet, kann ich... Endlich Ein gutes Video machen. Es muss schnell rausgehauen werden. Es muss perfekt geschnitten sein. Ah! Schlecht geschnitten. Und jetzt... Das solche, solche Minispiele kann ich halt wirklich nicht. Wegen dem Input-Lag habe ich kein Gefühl dafür. Aber ich lade hoch. Lade hoch. Gehe noch einmal ein bisschen hier chillen. So ein bisschen gedöst. Ein bisschen zocken hier. Während das Video hochlädt. Und dann nochmal was essen. Und heute können wir uns einfach mal... Nice einen Salat, weil auch gesunde Ernährung ist wichtig. Nicht immer nur Junkfood essen. Und uiuiui, das Video geht richtig ab. 15, 17, 18, 19, 20.000 Aufrufe. Ja, klar. Okay, jetzt kann ich mir eine Menge Zeug leisten, auch wenn da eben was anderes stand. Und ich bin fast bei den 5000 Abos. Ich hau jetzt noch ein Video hinterher, damit ich die 5000 Abos mache. Weil den Trend, den müssen wir mitnehmen. Mein Kanal hängt davon ab, Leute. So, nächstes Video wird aufgenommen. Perfekt. Und jetzt nochmal schnell einen Cut raushauen. So, ein bisschen editieren. Schnitt 1. Schnitt 2. Oh, das ist gut. Und Schnitt 3. Okay, doch nicht. Aber trotzdem, 91% beim Schneiden ist ganz gut. Wir gehen jetzt erstmal raus. Warten ab, das Video, das wird ja jetzt gut performen. Hey, Luis! Und Bro. Ah ne, 50.000 Abos war für das Telefon. Na gut. Ich dachte 5.000 Abos. Aber ich gehe einfach mal in den Upgrade-Shop, weil guckt euch das an. Das Video geht ab. Es geht... Doch, es geht ganz gut ab. Es geht ganz gut ab. Schaut euch das an, wie viele Subs ich mache. Ich habe einfach fast 3.000 Subs gemacht. Damit habe ich meine aktuellen Abonnenten fast verdoppelt. Okay. Jetzt holen wir uns erstmal einen neuen PC, weil neuer PC bedeutet neuer Spaß. Ich habe 6.000 Cash Money. Also hole ich mir denn jetzt den Roadhack PC. Habt ihr noch 2.000 Cash Money übrig und dafür hole ich mir dann noch einen neuen Bildschirm. Und zwar den Novo Monitor. Und gibt es sonst noch irgendwas, was ich mir kaufen kann? Hier sind PCs, Monitore und. Was ist das? Ach, Mäuse! Ach, eine gute Maus äh, kann man auch immer gebrauchen. Dann hole ich mir erstmal die Novo Maus. The robot is attacking. Trete dem Portal im Stadtzentrum bei. Okay, das müssen wir jetzt machen. Wenn ein Roboter in der Stadtmitte irgendwo angreift, dann gehen wir da rein. Unterbrechung, 18 Sekunden. Rein da, Leute, rein da. Okay, was ist hier los? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ein Roboter. Was, was muss ich jetzt machen, Leute? Ich weiß es nicht. In 6 Sekunden kommt ein Roboter. King Castra ist auch dabei. Okay, los geht's. Muss ich klicken? Ah ja, ich muss, ich muss einfach nur auf ihn klicken. Easy. Voll easy. Und ich muss ausweichen. Und er markiert ja sogar, wo er, wo er hinschießt. Zu einfach. Ja gut, dann, dann schieße ich einfach weiter auf ihn Das ist ein einfacher Bosskampf Aber es ist cool, dass es hier solche Events gibt Weil Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst Aber wir YouTuber, wir machen das ständig Zwischen unseren Videoaufnahmen besiegen wir mal irgendwelche Roboter Das ist einfach so unser Jam Das ist das, was wir so machen Und für mich ist das jetzt auch nicht so spannend Weil das mache ich eigentlich im privaten Leben auch täglich so Also eigentlich gar kein Problem Ich kenne die Angriffspatterns schon Ich weiß ganz genau, wie ich damit umzugehen habe Sind die anderen alle tot? Nur noch King Castra ist da. Tja. <lacht> Bis auf King Castra und ich sind hier wohl keine wahren YouTuber dabei. Weil ein richtiger YouTuber weiß natürlich, wie er mit so einem Angriff umzugehen hat. Oh, stimmt. Ich kann ja sprinten. Dann bin ich noch schneller. Na gut, dann mache ich das auch. Warte mal, wir machen denen gar keinen Schaden. Ach, ich muss auf den Kopf schießen. Ich habe die ganze Zeit daneben geschossen. Oh Gott. <lacht> ich bin wohl doch nicht so ein guter YouTuber. Ich dachte, ich kann auch auf das X da unten schießen, aber nee. Na gut. Dafür mache ich ihm jetzt wieder Schaden. Ja, okay. Jetzt geht's auch easy voran. Ich habe voll lange jetzt hier, hier gewartet, bis ich auf ihn geschossen habe. Ich wusste gar nicht, dass man zielen muss. Was soll denn das? So. Und gleich haben wir ihn. Noch 40 HP. Noch, noch 30 HP. Ui, das war knapp. Noch 20 HP. Oh. Der schießt ja immer extremer auf mich. Aber gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Und... Er explodiert. Ah. Okay, ich hab's ausgehalten. Easy. Yeah, 1000 Abonnenten, episch, dankeschön Ich habe 1000 Abonnenten bekommen Okay, gehen wir wieder rein in die Bude Zusammen mit Roblox, Victor. da hinten ist auch noch Crafter Und erstmal erholen von diesem harten Tag Heute haben wir viel erreicht, Leute Dann noch mal ein bisschen zocken Weil auch abseits von meinen Videos zocke ich immer zusammen mit Tani, Zum Beispiel Fortnite am Abend Das ist auch wichtig, dass ich nicht immer nur in den Videos zocke Sondern auch mal privat ein bisschen Dann esse ich noch meinen Apfel und das ist doch die perfekte Zeit, um ein Video aufzunehmen. Wir YouTuber sind nämlich was sehr nachtaktiv. Zumindest, wenn wir keinen richtigen Job haben. So, dann nehmen wir nochmal ein Video auf. Einfach nur chillig für meine Abonnenten. Weil die erwarten ja Murderer 2 Update-Videos. Fantastisch. So, dann wird das nochmal geschnitten hier. Bap. 100%! Das war mein bester Cut ever. Und 75%, das war ein schlechter Cut. Na gut. Aber 90% insgesamt kann man so nehmen. Und ich gehe jetzt einfach mal raus. Weil... Als YouTuber bist du so fame Da kannst du tagsüber nicht rausgehen Da wirst du die ganze Zeit von Fans belagert Ich gehe jetzt erstmal Ostern Collect Eggs Machen wir mal So Hallo Ich hab dich gar nicht gesehen Ich bin der Osterhase Hallo Osterhase Ich werde die nächsten drei Tage bleiben Eier auf der Map verstecken Everyday hide apps Ja okay du versteckst Eier Cool cool cool Also muss ich jetzt Eier suchen oder was Oh, keine Lust Obwohl da hinten ist ein Ei Dann hol ich mir das schnell Wer bist du ja, Mit dir rede ich später Aber das Ei hier hole ich mir natürlich noch So Ah nee. Das ist nur Deko. Dann vergiss es, dann hole ich mir jetzt keine Eier, keine Lust auf Oster-Event. Und da hinten sind Roblox, Felix und Crafter. Ey, Crafter, wie geht's dir so? Habe ich mir gedacht. Ja, ich gehe mal rein. Ich würde jetzt noch ein Video machen und mit dem Video habe ich dann meinen Real-Life-YouTube-Kanal endlich überholt. Und ich kann jetzt Cops and Robbers spielen. Das wird doch mal was. Endlich mal ein neues Spiel. Hey Leute, ich bin's, Conny. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Cops and Robbers. Das ist ein komplett neues Roblox-Spiel. Heute rausgekommen. Hört, ja, das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Die Videos gehen so schnell Wenn das im echten Leben so schnell gehen würde Ich nehme normalerweise eine halbe Stunde auf Und ich brauche auch ungefähr eine halbe Stunde zum Schneiden Minimum, manchmal sogar eine Stunde Und das Thumbnail braucht dann auch Meistens nochmal eine Stunde aber hier geht das so schnell. Video ist jetzt schon fertig, wird hochgeladen, ich kann chillen. Das ist das Leben. Aber irgendwann, wenn man ein großer YouTuber ist und der Kanal sich von alleine trägt, dann kann man Leute einstellen, die für einen die Videos schneiden und die Thumbnails machen. Und dann, dann ist es wirklich chillig. Aber davon bin ich noch weit entfernt. Er ist jetzt nochmal ein Apfel, ein Apfel am Tag. Hält den Doktor fern, kennt man ja. Ich habe jetzt 15.000 Abonnenten und habe damit meinen echten Kanal überholt. Und ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. geh mal kurz raus. Und schreibt mir auch bitte in den Kommentare, ob ich weiter dieses Spiel spielen soll. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Und ich würde auch gerne mehr erreichen. Mehr Wohnung freischalten und was nicht alles. Das war es aber erstmal mit dem Video. Bis dann und... Ciao!